Hey du, hast du kurz Zeit? Dreh mal für mich! Okay, klar, warum nicht? Ah! Hm, und komm erst zurück, wenn du ein paar Alpha-Regeln gelernt hast. Äh, Was wa warum? Ich will das nicht, ich will das nicht, hä? hä? Was passiert hier? Ah, ah, nein, nein, nein, nein, nein. Ich muss was tun. Ah, einfach, einfach schnell wegschicken. Schnell, schnell, schnell, schnell. Oh, oh, ah. Ha, so, hier bin ich wieder. Diesmal als Alpha. Und mit meinem Kameraden, Paprika Man. Aha. Und er ist auch mhm. schon. Ah!